Sachsen. Ein Land mit Erfolgen und Chancen. Viele davon können wir besser nutzen. Das heißt für uns in Bildung investieren und den Lehrermangel stoppen. Schulen vor Ort zu erhalten ist ein Anfang. Hochschulen stärker zu fördern, noch lange nicht das Ende. Am 31. August. Grüne wählen.